Welche Technik benutzt der Emil, um von seinen Fehlern abzulenken? Fehler? <lacht> der Emil ist makellos. Hofer, sag einmal, geht dir das auch so auf die Nerven? Ja. Und was würdest du dagegen tun? Ich weiß nicht, Mord ist ja leider verboten. Nicht gleich so extrem. Ja, wenn man deine blöden Fragen auf die Nerven kennt, das treibt an zum Äußersten. Meine Fragen? Ja, hast du leicht was anderes gemeint? Allerdings. Dieses Negieren von offensichtlichen Fakten, das greift um sich, sage ich da also. mir nervt es mittlerweile gewaltig. Na ja, es ist halt eine Technik wie jede andere. Technik? Ja, da gibt natürlich verschiedene Abstufungen. Äh, stell dir vor, du fährst mit 100 kmh durch eine 50er Beschränkung und die Polizei holt dich auf. Ja, dann werde ich wahrscheinlich nicht nur kräftig zahlen, sondern muss auch noch froh sein, wenn ich überhaupt meinen Führerschein behalten darf. Nee unbedingt, du könntest zum Beispiel semantisch negieren. Sie sind zu schnell gefahren. Ja, Herr Inspektor, ich kann gar nicht zu schnell gefahren sein. Ich habe den Tempomat angestellt und somit ist das Auto selbstständig immer mit der gleichen Geschwindigkeit gefahren. Das, das Auto, nicht ich. Der Herr Inspektor wird mir dann aber was pfeifen. Warum? Du hast ihm doch alternative Fakten astrein präsentiert. Das muss er zur Kenntnis nehmen. Ja, genau. Oder du versuchst es mit der, die anderen sind und nichts besser, Negation. Sie sind zu schnell gefahren. Ja, aber die anderen doch auch. Warum halten sie ausgerechnet mich auf? Wenn alle anderen sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten, warum bestrafen sie gerade mich? Haben sie etwas gegen türkisch-schwarze Autos? Genau, ich werde dem Inspektor Parteilichkeit vorwerfen, sag mal, geht's dir noch gut? Auch sehr beliebt, die haltenden dieb Negation. Sie sind zu schnell gefahren. Wenn Sie das mit einer Radarpistole gemessen haben, ist das ein immenser Eingriff in meine Privatsphäre. Sie wissen doch nicht, ob ich zu schnell fahren werde oder nicht, messen aber trotzdem meine Geschwindigkeit. Einfach so, ohne hinreichenden Verdacht. Da müssen Sie mich schon vorher informieren, sonst ist dieser Beweis nicht rechtskräftig. Sicher! Ich werde mit dem Herrn Inspektor zu streiten beginnen. Darum geht es doch bei allen Techniken der Negation. Einen unnötigen Streit, um eine offensichtliche Sache vom Zaun zu brechen und dadurch den Fokus zu verschieben, damit jeder vergisst, worum es eigentlich geht. Apropos, ich habe nicht vergessen, dass du vorhin gesagt hast, dass meine Fragen dich nerven. Das habe ich nicht gesagt. Sicher hast du es gesagt vor, nicht einmal fünf Minuten. Tschä. Ich kann gar nicht gesagt haben, dass deine Fragen mich nerven, weil ich ja weiß, dass die das furchtbar verletzen wird. Toi, toi, toi.